Water puppet. Manche Leute nennen mich einen Held. Damit kann ich nicht einverstanden sein, denn es, nur, denn es ist nur ein Teil der Wahrheit. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe einen Ertrinkenden gerettet, zog ein Mädchen aus einem brennenden Haus und ich rettete einen Hund vor einem schlimmen Hochwasser. Meine Freunde dachten, ich sei verrückt, weil ich war der Meinung, dass ich nur meine Menschlichkeit ausübte. Das und ich war irgendwie ein Adrenalinjunkie. Es war mein heimliches Vergnügen. Ich war mehr als einmal Fallschirmspringen und Bungee-Jumpen. Ich sprang von der Kante eines riesigen Wasserfalls, in der Hoffnung, dass ich nicht im flachen Wasser aufkomme. Ich habe ein paar Namen für meine Bemühungen zu demonstrieren, ich tue nicht wirklich abenteuerliche Sachen, an die ich mal gewöhnt war. Nicht, nachdem was passiert ist. Vor sieben Jahren, ein paar Freunde und ich waren gerade auf dem Heimweg von einer Silvesterparty. Es war eiskalt draußen und wir mussten sechs Blöcke gehen, um zu unserem Studentenwohnheim zu kommen. Wir alle begannen zu gehen, fürchteten davor, die nächsten 20 Minuten oder so. Bei minus 20 Grad umherzuwandern. Hey, wartet mal einen Moment, sagte Jared mit seinem betrunkenen Statter. Es wäre schneller, wenn wir durch den Park abkürzen. Wir alle nahmen uns einen Moment, um darüber nachzudenken. Die Stadt wies darauf hin, dass sie den Park aus irgendeinem Grund schlossen. Etwas über zu viele Risiken wie fallende Bäume und nur Menschen, die im Teich ertrinken könnten. Michelle zuckte bei dem Gedanken zusammen, zu Fuß durch eine Art Friedhof zu gehen. Ich, Jared und Eliza schmunzelten über sie. Der kalte Wind wehte und stach in meinen Wangen. Es würde uns zusätzlich 18 Minuten ersparen, also beschlossen wir, durch den Park zu gehen. Wir fanden schnell einen Weg zum Eingang, hüpften über das Tor und begannen zu gehen. Es war auch um zwei Uhr morgens ein schöner Ort. Das Licht vom Mond glitzerte im Frost, der auf den Ästen lag. Ich erinnerte mich, als Kind mit meinen Eltern durch den Park gegangen zu sein. Im Sommer durch den Weiher warten. Die Touristen in ihrem gemieteten Boden zu sehen. Den Tag genießen. Ich war ziemlich gespannt darauf, zu sehen, wie der Weiher im Mondschein aussehen würde. Es war so lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, geschweige denn in der Mitte des Winters und in der Stille der Nacht. Es wäre ein sehr ruhiger Spaziergang gewesen, wenn Michelle und Jared nicht darüber gestritten hätten, wer mehr am meisten trinken konnte, ohne zu brechen. Da ich und Eliza die beiden nüchtersten der Gruppe waren, stützten wir sie und sorgten dafür, dass sie nicht auf dem Weg ausrutschten und sich ihre Köpfe einschlugen. Wir näherten uns dem Weiher und er sah im Mondlicht absolut atemberaubend aus. Noch besser als das, was ich in Erinnerung hatte. Wir waren stehen geblieben, um die schöne Aussicht zu genießen, als Michel etwas bemerkte. »Was zur Hölle ist das?« fragte sie, auf etwas in dem Eis deutend. Wir alle sahen genauer hin und sahen etwas, was bestimmt all unsere Herzen bis zum Heiz schlagen ließ. Ein kleines Mädchen saß in dem eisigen Ödland fest. In Panik rannten wir sofort Richtung Ufer, unsere Handys bereit. Eliza war die Erste, die jemanden an den Hörer bekam. Verzweifelt erzählte sie dem Polizisten, was los war. Die ganze Zeit über stand das Mädchen einfach nur da. Sie bewegte sich nicht, schrie nicht nach Hilfe. »Bist du okay?« schrie ich und legte meine Hände um meinen Mund, um meine Stimme zu verstärken. Sie stand immer noch dort, in der Stille. Während wir am Ufer in Panik gerieten, hörte ich etwas. Etwas Undeutliches, aber spürbar. Ich sagte allen, sie sollten still sein und zuhören. Ich umfasste mein Ohr mit der Hand und hörte in die Richtung des Mädchens. Ich konnte nicht genau erkennen, was es für ein Geräusch war. Dann traf es mich. Das Eis bricht, sagte ich. Jemand musste da rausgehen und sie jetzt holen. Meine Freunde gingen hin und her, fragten sich, was sie jetzt tun sollten. Wenn sie nicht handeln, musste ich es tun. Ich nahm ein paar tiefe Atemzüge, verspannte mich und betrat dann vorsichtig das Eis. Mein Trio von Freunden blieb stehen und sahen, dass ich dabei war, auf den Weiher zu gehen. Was zum Teufel denkst du, was du da tust? fragte Jared schockiert. Geh bitte nicht heraus. Warte einfach, bis die Polizei hier ist, bestand Eliza. Aber ich konnte nicht warten. Wenn ich das tun würde, würde sie einbrechen. Das Adrenalin durchströmte mich. Ich konnte nicht anders, als ein wenig zu lächeln und stieß ein nervöses Kichern aus. Ich versuchte so schnell wie möglich zu gehen, aber es schien, als würde ich nicht schnell genug gehen. Ich versuchte ruhig zu bleiben und vorsichtig zu gehen. Meine Augen fixierte das Eis unter meinen Füßen. Wow, oh, du bist wirklich ein Verrückter, nicht wahr? Murmelte ich vor mir hin. Ich hörte erneut ein Knacken. Das Goofy Grinsen, welches ich trug, verschwand plötzlich. Ich stoppte für einige Sekunden, nur um zu erkennen, dass das Eis nicht unter mir brach. Ich beschleunigte ein klein bisschen mehr, meine Augen auf das Eis gerichtet, um sicherzustellen, dass es währenddessen nicht brach. Als ich näher kam, sah ich auf und sah das Mädchen etwas besser. Sie war so blass, fast so wie der Schnee. Ich dachte, dass mir vielleicht das Mondlicht einen Streich spielte, aber es sah so aus, als würde sie glänzen. Es sah aus, als wäre sie mit dem Eis oder Frost oder sowas bedeckt. Ich fragte mich, ob sie zu diesem Zeitpunkt noch am Leben war oder nicht. »Aber wenn es so wäre, könnte sie dann auf dem Eis stehen?« fragte ich mich selbst. Aber dann entwich ihr ein Laut. Etwas, was kaum vernehmbar war, aber trotzdem ein Laut. Ich zog meine Jacke aus und hielt ihr das warme Stück Kleidung hin. In der Hoffnung, sie würde es nehmen. »Keine Angst, Süße. Alles wird gut.« sagte ich beruhigend. Ich war fast nah genug, um die Jacke um sie zu legen. Da bemerkte ich etwas, das mich ruckartig anhalten ließ. Sie stand nicht auf dem Eis. Da war eine Eisplatte, die ich zuvor nicht gesehen hatte, die direkt hinter ihr gebrochen war. Da war etwas Hervorstehendes, das sie über dem eisigen Wasser hielt. Dieser blasse, graue, stachelige Tentakel. Meine Augen weiteten sich, als es sie einschnürte. Da kam mir die Erkenntnis, dass ich nicht das Eisbrechen hörte, sondern ihre Rippen. Und aus ihrem Mund tönte ein schwaches Gurgeln. Als es sie einschnürte, sickerte Blut aus ihrem Mund und aus den Wunden, welche der Stachel in ihrem Torso hinterlassen hatte. Ich sah hinab zu dem klaffenden Loch in Eis. Bis heute weiß ich immer noch nicht, was zur Hölle ich dort sah. Es war dieses blassgraue Ding, von Kopf bis Fuß überdeckt, mit heraustretenden schwarzen Wehen und gezackten Stacheln, deckten seinen gesamten Körper. Es hatte diese riesigen, blau-roten Augen von schwarz umrandet. Und als es lächelte, konnte ich zwei Reihen von gelben, verfaulten Reißzähnen erblicken. Ich ließ meine Jacke fallen. Ich konnte mein Herz immer lauter schlagen hören. Ich wollte rennen, aber meine Füße wollten mir nicht gehorchen. Der Leichnam des kleinen Mädchens wurde abrupt in das Loch, welches die Kreatur gemacht hatte, gezogen, und es schwamm davon. Meine Augen suchten das Eis ab, und ich fragte mich, wo es hin war. Es dämmerte mir erst, dass meine Freunde auf dem halben Weg über das Eis waren, als ich sie ihren Weg zu mir wahren sah. Ich versuchte, ihnen zuzurufen. Ich versuchte, ihnen zu sagen, dass sie rennen sollten. Aber alles, was herauskam, war ein erbärmliches Wimmern. Sie riefen meinen Namen, flehten mich an, ich solle mit ihnen ans Ufer kommen, bevor ich auch ins Eis einbrach. Ich schob meine Angst beiseite, und brachte meine Füße in Bewegung. Ich rannte so schnell ich konnte, versuchte nicht, auf dem Eis auszurutschen. »Rennt! Geht verdammt nochmal vom Eis runter!« warnte ich sie. Sie streckten ihre Hände nach mir aus und begannen, wieder in meiner Richtung zu gehen. »Komm schon, beeil dich!« rief Jared zurück. »Geht einfach!« »Geht einfach! Geht vom Eis runter!« brüllte ich zurück, verzweifelt flehend, dass sie rennen würden. Dann fühlte ich kaltes Wasser und eine gezackte Kante in meinem Knöchel. Ich fiel und stieß mit meinem Kopf auf die kalte Oberfläche. Bevor ich es bemerkte, wurde ich in die eisige Tiefe des Weiders gezogen. Als mein Körper in das Wasser eintauchte, fühlte es sich so an, als würden tausend Dolche in meine Haut schneiden. Als das Wasser meine Augen traf, dachte ich, die Flüssigkeit dort würde gefrieren. Schlagartig schloss ich sie. Ich versuchte, nicht aus Schmerz zu schreien. Ich musste meine Luft aufsparen. Aber dann... Fühlte ich die Tentakel an meinem Knöchel schneiden, und einen anderen Tentakel griff nach meiner Schulter und drückte zu. Es zog und zog, es renkte meine Schulter aus. Ich konnte nicht mehr. Ich schrie, ließ den Großteil meiner Luft entweichen. Ich probierte, mich loszureißen. Das bewirkte, dass seine Stacheln noch tiefer in meine Haut schnitten dem kalten Wasser erlaubten, meinen Kreislauf noch schneller zu stoppen. Ich fühlte die warmen Tränen hinter meinen Augenlidern und das Brennen in meiner Lunge. Ich versuchte ein letztes Mal zu schreien, aber es keilte mich in seinen Tentakeln fest. Die Stacheln stachen in meinen Hals und ich öffnete meine Augen wieder. Dann sah ich es. Diese roten Augen sahen vom Nahen viel bedrohlicher aus. Es trug ein finsteres Lächeln, als es über mein Gesicht leckte. Ich begann, mich benommen zu fühlen. Es war das Ende. Nein, sagte ich zu mir selbst, so werde ich nicht sterben. Ich schob den Schmerz in meiner Schulter beiseite, hob meine Hände zu seinem Maul und begann, seinen Kiefer auszudrehen. Es wandte sich, versuchte mich abzuschütteln. Ich fühlte, wie sich den Tentakel lösten und seine Zähne in meiner Hand schnitten. Ich sah hoch und entdeckte drei Hände, die in das Wasser tauchten. Es war zu diesem Zeitpunkt so erschöpfend, aber ich musste weiterkämpfen. Ich tat, ich wand mich und ich tat, was ich konnte, um mich zu befreien. Ich übte mehr Kraft auf seinen Kiefer aus und dann spürte ich etwas brechen. Es entließ dieses entscheuliche Kreischen, ließ mich los und schwamm in die eisige Dunkelheit zurück. Ich konnte fühlen, wie das Wasser langsam in meine Lunge gelangte. Ich versuchte, zur Oberfläche zu schwimmen, aber ich war so erschöpft. Ich war kaum dazu fähig, meine Hand meinen Freunden entgegenzustrecken. Das Letzte, an was ich mich erinnern kann, ist, das Licht des Mondes gesehen zu haben, bevor alles schwarz wurde. Ich erwachte am nächsten Morgen, zum Piepton eines EKGs. Ich war im Krankenhaus. Ich war zugedeckt mit den dicksten, wärmsten Decken überhaupt. Ich versuchte mich zu bewegen, aber als ich es tat, schoss Schmerz durch meinen ganzen Körper. Mein Kopf, meine Schultern, mein Hals, Knöchel, alles pochte vor Schmerz. Meine Freunde kamen in den Raum, sahen, dass ich wach war und eilten zu mir. Sie erzählten mir, dass sie versuchten, mich zu greifen, mich aus dem Wasser zogen und schleunigst ins Krankenhaus brachten. Dann bombardierten sie mich mit Fragen darüber, was mich ins Wasser gezogen hatte. »Vertraut mir«, sagte ich sehr schwach. »Das wollt ihr nicht wissen.« Nun gut, willst du der Polizei erzählen, was passiert ist? fragte Michelle. Ich entschied der Polizei nur zu sagen, dass ich betrunken war und irgendwas Abenteuerliches machen wollte. Denn, seien wir mal ehrlich, würden sie mir glauben, wenn ich ihnen erzählen würde, dass irgendein Wassermonster mich geködert hat und versucht hat, mich umzubringen? Ja, es würde einen guten Eindruck meines Geisteszustands geben. Es war nicht nötig zu sagen, dass ich nicht mehr an hellenhafte Unternehmungen teilnahm. Ich war auch nicht mehr in der Nähe von Wasser. Ich entwickelte eine Phobie davor, wie du dir vorstellen kannst. Nach dem College ging ich und meine Freunde unsere eigenen Wege taten unsere eigenen Sachen. Ich habe jetzt eine Familie und genau wie Eliza. Wir trafen uns manchmal zu einem Date und redeten über die alten Zeiten. Einige Sachen ließen wir aus. Ich denke, das spielt keine Rolle. Ich habe immer noch Albträume von dieser Nacht. Dem Ding unter dem Eis. Seine blutroten Augen. Ich sage mir immer selbst, dass es vor langer Zeit passiert ist. Und ich versuche, es hinter mir zu lassen. Das hilft meist. Bis vor ungefähr zwei Wochen. Eliza nahm ihre Jungs, mein Sohn und meine Tochter, mit zum Schlittschuhlaufen. Sie ging mit ihnen zu dem Haus ihres verstorbenen Vaters am See. Es war nur sie dort. Als sie sie nach Hause brachte, sagte mein Sohn etwas, das mir einen Schauer über den Rücken jagte. Er sagte, dass er ein sehr blasses Mädchen auf dem Eis stehen sehen hat und bei ihren Füßen eine blassgraue Beule mit zwei roten Punkten.